und willkommen mein Name ist Oliver P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake wir sind hier im höchstwahrscheinlich letzten Kampf ich glaube den Satz werde ich noch ein bisschen öfter sagen müssen und ja wir sind da mitten im Kampf gegen die Mäuren, den deren finalen Form oder was auch immer das sein soll und ja wir haben uns gut angestellt beim letzten Mal und ja wir machen da mal weiter und geben den auf die Phrase jetzt haben wir hier wieder drei Leute wir sogar erfahrungspunkte ne? so, um und so kriegen. so hat gesagt, da kümmert es von denen. Also schnappen den, ne? Gott, bin fast tot. Okay, das Problem ist, du hast fast keine ruhige Minute hier, glaube ich. ich glaub, der eine geht auch nicht. Nee. Mach das mal, den hier. Ja, du kannst mich nicht treffen. Doch, kann ab. Nein, ehrlich, auf der einfach ab was ist das für ein billiges super und mir wird schon wieder die heilung verwehrt ich habe da gerade noch gesehen vitra so vitra und die haben sich verbunden sehe ich gerade okay, ja trotzdem noch schwören mein gott geht das schnell und geht ein musik im hintergrund so, leviathan schieber ich habe mal bock auf schieber schon lange nicht mehr gesehen wie ein drache gegen drachen sind Eis effektiv als attacken so, So, kann ich dich jetzt mal Barmut Meurer, okay. Wer ist denn Barmut? Von den Meuren. in den drei Wesen aus zum okay. Oh nein, mega Flair. Oh Gott. Ah, das wir tun. Oh, Gott. Ah. oh, oh, oh. Ach, darf nur nicht so auf seine blöde links raushauen. eine mega player das wäre sehr doll toll so, ähm, oh, nee, das war ich dachte mir da mit Da so, haben wir uns mal alle hoch ne? nach dem plan ja gut ich cool, mir zustimmt ah, ah. okay ist gut ist gut ist gut Geh bitte nicht auf mich los wenn es geht am liebsten noch bei allen jährigen Art auf Ballern weiß, wie lange hat hier noch immobilisiert himmelsschlag Ja, nein, bitte nicht er ist töten, wenn es geht. Kann doch schon geil werden. Gut. Eisdampfer, ja, komm, wird schon Schaden machen. Oh, oh hat sogar echt Schaden gemacht, würde. Schattenflipper war nicht ein Dings, können fähigkeit im Original. So, der hat mich gerade angegriffen, aber dann kam sie mit ihrer Attacke rüber wird abgebrochen. Wisst ihr, wie sich da anfühlt? so hm. oh nein jetzt will ich noch mal gegen die kämpfen tanz des verwunschenen schwer jetzt noch mal extra analysieren während ab jetzt da so. noch Regener und so ne? Ja. da fällt mir gerade ein okay <lacht> hoffentlich die ganze zeit weg zu hauen ne? ich komme wortwörtlich nicht dazu meine angriffe durchzuführen <lacht> weil die einfach immer weiter dazwischen hauen aber ja, ich mache ich fertig Oh. schon fast so aus, als würde das für ihn sein, ja ne? vielleicht hat sie wieder einen auch noch. Ja. Mädels helft mir, haut auf den drauf. Oh, hi Barrett. Hey, gut gemacht oh, hi. schon wieder ein spoiler <lacht> leute ich glaube die gehen davon aus dass jeder spiel gespielt hat und ne? auch gut ist, ne? das ist natürlich der fall ist obwohl ich schon bei einigen externen eingeschaut habe und die absolut keine ahnung von dem meisten zeug haben was im spiel passiert man redet jetzt nicht von diesen sachen hier die ja niemand kennt sondern was im original schon der fall war aber ich sage ja nichts so sind ja beide Papier haben wir gleich beide also sind beide noch eine granate Sternstaubstrahl. Da ist die Szene wieder. Worüber es ein Video auf YouTube gibt. Streamer direct to React to Dead Vision. Dead in groß geschrieben alles. ja Da haben wir sie schon wieder gehabt. Alles Spoiler. Ich will noch nicht gespoilert werden. So, ich nehme an, die Limits verschwinden sowieso wieder. Ich denke, mache ich jetzt einfach. Ich gehe einfach. Nee, der steht auch nach hinten. So, jetzt aber... wollte schon sagen, wirklich einen Schritt zurück. Und das war's mit meiner Fähigkeit. Auf ihn, auf ihn, auf ihn. Keine Ahnung, harten tritt immer noch ein paar p obwohl ich weiß nicht warum ich immer noch geld krieg aber warum die geld haben ja verdammt gigantischen spoiler ich meine meine szene davor war ja noch ein bisschen subtil aber das war jetzt ein bisschen verdammt Vorhin die Szene, die da vorkam, die war ja noch so ein bisschen zurückhalten und nicht so offensichtlich, aber die jetzt war schon. Äh, okay. Am Break. Aber irgendwas passiert da. Hat. hat irgendwas von Fancy 10-2. klappt hier so also hat den kaputt 1400 da kriegen wir nicht kaputt und der muss wieder muss noch mehr gegen anderen Fische kämpfen, ne so noch eine Menge Erfahrungspunkte das aber noch nicht ne Aber noch mehr Spoiler. Oh, ich bekomme ja voll die Framerate-Einbrüche. Was geht hier vor? Ich hätte alles eine Full Motion Video. Das ist -Video. Oh Gott. Ich genau wie in Advent Children. Dein auf Semnas wirft Gebäude auf uns. Ah, oh, das Lied. Ich brauche nicht ins Menü gehen. Ja, das finale kampf oder beuge dich dem schicksal oh gott der blockt einfach alles den, den. natürlich kommt das nicht im hintergrund unbekannt ist er sicher Das ist ein interessanter remix von eingeflügelter engel ja, ich kann auch blocken was machst du jetzt jeder okay, macht irgendwas ah. so äh, warte mal, ich tue mich erstmal hier setup alles ne? Ich hätte nie gedacht, dass ich das sagen würde, aber mir gefällt irgendwie der Remix von dem Lied nicht. Ich glaube, geht ein bisschen mehr ab noch. Oh, ich kann noch Aber ja klar, der sein eigenes Kampfthema mitbringt, ne? Der ja schon in Kingdom Hearts und so gemacht. Spoiler. sehr viel Rott kommt den kingdom mal war nicht so alt, als hätte ich schon eine teile leben ne? Was soll ich dagegen machen vielleicht ich mal Reflex. ich habe gar kein reflekt glaubt nicht ne? das überhaupt in dem spiel ich habe mal gesehen gegner eingesetzt haben steht einfach so da ah. ja was da gerade kurz davor ich zu schaffen Nimmst mich jetzt hier auf den Arm. Danke. Oh. Oh, ist cool. Das ist irgendwie nicht. Das ist nicht eingeflügelter Engel. Das ist okay. Da ist doch eingeflügelter Engel. Aber das ist ein Mix aus eingeflügelter Engel und sehr viel thema so also, höher und wie ein echter Profi gerade gesprochen, ne? ja, ich bin mir sicher, da gibt es irgendwie, weil nicht ein etwas gekonnterem Weg gegen den zu kämpfen, aber ich war einfach nur so lange drauf bis irgendwann umfällt. Der das hat glaube, der kann ich auch irgendwie. Ich hoffe, der kann ich den Angriff eingeflügelter Engel. Also wurde all meine HP und MP auf 1 runter reduziert. Das ein Ding, das viele finale Bosse in Final Fantasy tendieren hier zu machen. Was war's hier? Das sollte ich vielleicht mal ein bisschen öfter machen. Wo bist du das hi. In der <lacht> Nicht wirklich. Bist du bereit? Immer doch. Hast du Spaß? Ich ich tue jetzt irgendwie mehr konter ja ich glaube da wird es ein bisschen einfacher machen wird immer noch voll aufgetroffen dadurch aber egal ja jetzt von meiner limitattacke attacke gerot und schlepp und stich und nach oben zieh oh, jetzt ist natürlich wieder weg auch oh, gut geil klar, ich war gerade im angriff kollege ja klar jetzt kommt er mit seinen seinen flügel okay jetzt hat es dann schon eher an jetzt ist schloss kapiert hey wo ist denn Abtusbär, ne? um dein Leben. Übernimm du. So. das gerne so das erste was wir natürlich machen ist okay jetzt ist er liegt schon eher ich den noch geblockt du da wird nichts äh. ja okay, jetzt hat sich das schon eher also an was ich mir vorgestellt habe ja, können die entwickler mal ist der warum flügel hat mein modernen mein sagt ich sage sag jetzt einfach mal der modernere sephirot wird irgendwie überall mit dem flügel auf dem Drücken angezeigt Im original hat er nicht ein einziges mal einen flügel gehabt außer im letzten kampf aber da war der schon gar nicht mehr man sieht den immer irgendwie in dieser menschlichen form so Ife jetzt kommen ähm ich war gerade am beschwören danke alter also ich tue meine meine attacken hier auswählen dann kommt der direkt ich kann schwören ich habe gesagt er soll ich betrugen danke keine Ahnung, jedes Mal... Sehr viel Rot in Kingdom Hearts, Kingdom Hearts 2, wenn Children und so. Man sieht den immer in dieser menschlichen Form und einen schwarzen Flügel am Rücken. Der Original, in seiner menschlichen Form hat er nicht ein einziges Flügel am Rücken gehabt. Weiß er nicht. Ich glaube, der geht auch nur auf mich rein. Ah, ah. Der geht mir da ein bisschen nüsse so machen wir noch mal atomisator Ist irgendwie traurig ich habe schon so viel schaden bekommen wenn ich zweimal meine limit attacke entsetzen musste hab fast gar nichts abgezogen so sobald ball auf ihn äh, tiefer nach haken tritt Aber ich dachte was anfällig gerade so äh... Bitte nicht abbrechen! Bitte nicht abbrechen! Danke. Ich hab fürs neue Konter, ne? Hier dann gelaufen nicht. Feuerpol. immer für Angriff, war machst macht? Ja komm ja. Runter schnell. Bekomme dadurch gar keinen Schaden, kann das sein, ne? Oh hi. Ah oh Gott, das ist eine riesige Explosion. Gott. Feuer der Hölle. Ich stehe jetzt einfach nur da, ne? Pass auf. Oh doch, das hat Schaden gemacht. Nein, ich wollte gerade konter machen mich sehr viel sicherer fühlen, wenn ich ist auf meiner Seite hätte. Ne? Nein, Nein doch an. Nein, zu spät. <lacht> sehr so viel Rot. Na, die sagen auch sehr viel Rot. Die sagen nicht sehr viel aus Irgendwie nur. In der englischen Version, wo ich die meisten Let's schon schon reingeschnuppert habe, wird auch sehr viel Rot gesagt, nicht sehr viel aus sehe ich nicht oh Gott oh Gott oh ja, kommt da bestimmt auch was los ne warte mal was Eisbrocken klar ja, du kommst wieder los wird das irgendwann irgend ein Ah <lacht> Hilfe. <lacht> Ah, ah, ist doch gut. Oh, oh, die können sich in Luft jagen, alles klar. Na, ich möchte mal die Dinger hier analysieren. Bestimmt auch ein Eintrag oder so, ne? 89, leicht resistent, ehrlich. Okay, weißt du was, ich gebe auf dich. Ich jetzt einfach ah. <lacht> oh, ich glaube. Okay, haben wir noch überlebt. Äh. Hilfe. Ah, oh, nein. Danke. So, du zeigst mir dein Limit, ich zeig dir mein Limit. Das sieht sehe fast aus wie ein Limit angeklappt, der da macht, seinen achtkant dingen kann Dingen angriff Ja, super hat jetzt, wenn Cut mir den Kampf rein pushen, So, wir die heilen den jetzt hoch oder irgendwie so oh, was? Oh mir nicht, das ist ein Timer. Das ist ein Timer, oder? Das ist so was von Timer? Rami, oh, da ist echt ein Timer. Ich will aber schon gern wissen, was passiert, wenn der Timer abläuft, <lacht> wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Ah, oh mega trank. Das halt noch nicht mal anhört, was? Gibt jemand Barriere oder so? Ich glaube nicht. Ne? Barriere Durchbruch. Hm. <lacht> Reduziert vorbeginn Beginn Schaden. Ja, das ist nicht schlecht uns ne? mal ich würde schon gern wissen was passiert der time abläuft ganz ehrlich bin ja, oh. selbst wenn ich das versuchen würde würde ich das nicht schaffen hier den zweiledigen rechtzeitig ich mal gucke ich mal an was hier passiert 8 oder bietet platten er noch ja. 1500 500. Ah, die haben ihn noch kaputt bevor die abläuft hier der Countdown. Oh, nein, nicht das. Oh Gott, oh, das geht nur gegen einen Charakter. Ausgezeichnet. Ah. Eingeflügelter Engel. Genau so heißt das nicht. Herzloser Engel, nicht eingeflügelter Engel. Da so, weiß ein Timer die gefallen, dass ich den Kampf noch mal neu machen muss. Ich würde gerne mal sehen, was passiert. Aber ich glaube, die auch den schon. Ja, die auch den kaputt. Dreck, verflucht. Oh geht doch mal weg von dem. Nee, nix. Nee, auch den kaputt. Der Cloud. Also ich muss sehen Ja, ich muss den. <lacht> ich muss den Nahenstoß anrichten. Ja, machen wir eben den kampf noch mal neu ich will da kommt da bestimmt eine katzin oder irgendwie so was noch zu oh, sein äh, kann man nicht aus dem weg gehen äh. so schwer war jetzt der typ auch nicht hier bis hierhin zu gelangen so wir müssen ein counter geht ein bisschen langsam runter mit dem counter ich glaube ich erst bei sechs oder so ah! Oh, ich habe Probleme. Ja, Das geht aber auch echt nur auf mich. Ne? Die anderen werden nur hier hin und wieder mal getroffen. Ne? Ganz ehrlich, ich wäre ein bisschen enttäuscht, wenn hat nur ein bisschen wenig Schaden macht. <lacht> jetzt sogar überleben würden. Da bin ich von der anderen Attacke von dem gewöhnt. Im Original. <lacht> Hat nur supernova ah. ich rechne mal damit da war hier drauf gehen jetzt aber guck mal, ich hätte den locker besiegen können bevor der counter abläuft also wie soll man denn irgendwie hier dazu kommen irgendwie davon getroffen zu werden ist nee. auch voll die seltenheit sein das schon es ist ja schon anstrengender hier irgendwie auf den Counter zu warten als also nicht. aber oh, jetzt hat mich noch getroffen, ehrlich. Der anderen Dinger haben mich ja. Ich muss sagen, nach dieser Katzin. Ich nehme jetzt mal an, nach mit einer Katzin irgendwie so ja die Welt ist untergegangen oder so. Eins. So, jetzt kommen mal. Ich habe nicht den ganzen Tag zeit wohl eigentlich doch heute schon schattenflamme Ich Mein ein feindes Können Zauber hieß irgendwie so. Da stehen er will, dann wird schon überleben. Das wäre es jetzt natürlich, ne? Der Counter hier abläuft und weiß nicht. Ich will nicht Ja, du im Dach. Die Sachen. ach Mann. so jetzt hat mal was passiert hier wenn der counter abläuft game over ne? Pass auf und dann kannst du aber auch mal ein bisschen schneller machen ne? ich muss ja werde ich nur einen schlag geben also mein gott ja, da nichts mehr am schon Wahrscheinlich der einzige, der irgendwie absichtlich darauf geht, um zu sehen, was passiert. Und so dankst du es mir. Urteilsspruch des Schicksals. naja ja. Oh ja, das sieht nach Tod aus. Okay so, ich weiß nicht. Kampf beginnen den ersten kampf den aktuellen kampf bisher ja für erfahrungspunkte bleiben dabei erhalten äh, nein aber doch voll doof Also müsste ich noch mal gegen dieses riesen ding kämpfen oder so ne ja gut weiß nicht ob danach noch mal was kommt irgendwie so Aber wenn dann machen wir den nächsten part dann bin ich hier gegen Zafira noch mal kämpfen ne? Jetzt gedacht, da wäre schon irgendwie mehr, weil wenn Final Fans 10 2 da hatte der Final boss auch einen Countdown. Wenn der abgelaufen ist, dass er so extra eine ziehen und so gesehen hier, ja taub bösewicht Dinge hier hat irgendwie die ganze Welt in die Luft gejagt mit einer riesen Kanone. Oh, ich muss von ganz hier anfangen. Oh, gut, kann man ja machen. Nicht so lange gedauert war und nicht so schwierig ne? Jetzt beenden Ah. aber Aber geben wir uns dann im nächsten Part, ne? Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bart gefallen. Wenn ja, lasst bitte ein Like, einen, einen, einen, einen Kommentar. Es wird mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.